Wie lange betreuen Sie schon Kinder in Vollzeitpflege und in Bereitschaftspflege? Seit Mai 2018 haben wir eine Pflegetochter, die lebte zunächst acht Wochen in Bereitschaftspflege bei uns und ähm, seitdem ist sie in Vollzeitpflege. Seit 2020, Mai 2020, also genau zwei Jahre später, ist noch ein Pflegesohn dazugekommen, der direkt in Vollzeitpflege bei uns lebt. Was war Ihre Motivation, ein Pflegekind in Ihre Familie aufzunehmen? Ja, wir wollten immer schon mit eigentlich zahlreichen Kindern zusammen unser Leben verbringen, sozusagen. Wir haben ja drei leibliche Kinder. Und ähm, ja, wie gesagt, vor ein paar Jahren, also vor viereinhalb Jahren etwa, ist dann der Gedanke gereift, äh, nachdem wir auch in der Zeitung etwas Pflegekinderdienst gelesen haben und auch aus unserem bekannten Kreis hier im Ort, davon gehört hatten, ist der Gedanke gereift, dass wir uns damit näher beschäftigen und sind den Weg gegangen. Und seither sind wir da mit äh, ja, Leib und Seele und ganz viel Glück dabei. Wie sind Sie auf das Pflegeelternwerden vorbereitet worden? Circa ein Jahr bevor ähm, unser erstes Pflegekind zu uns gekommen ist, ähm, einen Kuss beim Jugendamt ähm, belegt sozusagen eine ja, ein Einführungsseminar, nachdem wir uns einmal kurz angehört hatten am, am Abend, ähm, was das überhaupt bedeutet, Pflegeeltern zu sein. Und haben dann ja auch mehrere Seminare besucht, ähm, bei denen auch besprochen wurde, was ähm, für Probleme auch auf einen Zug kommen können. Und ähm, ja, dann hat es circa ein Jahr gedauert, bis dann das erste Pflegekind kam. Beschreiben Sie mir doch einmal den Übergang, ähm, wie das Pflegekind oder bin ich so sehr mit zwei Pflegekindern, wie die beiden Pflegekinder zu Ihnen in die Familie gekommen sind. Wie war so das Kennenlernen? Wo war das Kennenlernen? Das erste Pflegekind haben wir so kennengelernt, dass wir einen Anruf bekommen haben von Ihnen, dass ein Kind im Krankenhaus liegt und auch da noch weiter betreut werden müsste. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht, der dann auch noch mal kurzfristig verschoben wurde nochmal auf sechs Tage später und dann haben wir ähm, unsere Pflegetochter kennengelernt. Ähm, Im Krankenhaus, ein Termin, wo noch alle dabei waren, eine Psychologin und vom Jugendamt zwei. Und dann ja, haben wir Zeit gehabt, nachdem die Mutter sich verabschiedet hatte, ähm, ja, um das Pflegekind kennenzulernen mit der ganzen Familie. Wie war es bei einem zweiten Pflegekind? Beim zweiten Pflegekind sind wir schon, bevor das geboren war, ähm, informiert worden, dass da ein Kind geboren wird, was ähm, nicht bei den Eltern bleiben kann und in eine Vollzeitpflegefamilie kommen soll und ob wir uns das vorstellen können das waren genau zwei Jahre dazwischen zwischen dem ersten und dem zweiten Pflegekind ähm, ob wir das Pflegekind auch aufnehmen wollen und ähm, so haben wir dann, als es geboren war, erfahren dass wir uns am nächsten Tag treffen und als er zwei Tage alt war, haben wir ihn dann aus der Klinik abgeholt Ja, ähm... Nachdem unsere Pflegetochter etwa anderthalb Jahre, müssen das gewesen sein, bei uns war, haben wir uns hier überlegt, Mensch, es wäre schön, wenn die Kleine mit einem Geschwisterchen, mit einem jüngeren Geschwisterchen noch aufwachsen kann, dass wir noch ein weiteres Kind aufnehmen möchten und haben uns dann an den Pflegekinderdienst gewandt und gesagt, Mensch, wenn ihr da Bedarf habt oder so, wir hätten Interesse und ja, würden gerne noch ein weiteres Kind aufnehmen. Wie hat die Aufnahme eines Pflegekindes das Leben in ihrer Familie verändert? Back to the Basics, würde ja, ich sagen. Ja, wir haben natürlich nochmal von vorne angefangen, aber das war uns bewusst. Was wichtigste war, mit den eigenen Kindern darüber zu sprechen, ähm, wie das überhaupt ist, ob die sich das vorstellen können, ein weiteres Geschwisterchen aufzunehmen und ähm, dass das natürlich auch ähm, nochmal wieder laut wird zu Hause und die Nächte vielleicht kürzer werden. und ähm, das war sehr aufregend und wir haben das bei beiden Kindern als sehr, sehr schön empfunden, weil ähm, die so aufgeregt waren ähm, und sich so gefreut haben. Und es ist auch immer noch so, dass unsere Kinder eine sehr innige und enge Bindung haben zu den beiden. Fühlt sich nicht an wie Pflegekinder, sondern wie Familie. Das war uns auch im Vorfeld immer ganz, ganz wichtig, dass wir gesagt haben, es soll dein Kind 4 und 5 werden und nicht 3.1, 3.2 oder so, sondern vollwertig. Quasi wie ein leibliches und so ist es auch gekommen. Wie sollte aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie sein? Also grundsätzlich ist es schön, wenn ähm, Kontakt zu den ähm, leiblichen Eltern besteht, weil ich glaube für die Kinder ist das auch ganz wichtig, so in ihrem eigenen Werdegang. Unsere Pflegekinder sind ja noch sehr klein, also mit drei Jahren ist das Verständnis natürlich noch nicht so da. Das wird irgendwann kommen und ähm, dann wird man auch darüber sprechen, wir haben jetzt ganz unterschiedliche Verläufe. Bei dem einen Pflegekind haben wir keinen Kontakt zu der leiblichen Mutter. Und bei dem anderen haben wir jetzt Gott sei Dank wieder Kontakt. Und wir finden das auch nicht als störend, sondern als Bereicherung fürs Kind. Gab es schon Situationen, die für Sie besonders herausfordernd und schwierig waren? Und wo Sie glauben, dass Sie das an Ihre Grenzen gebracht hat? Ja, also ich würde sagen, so die die ersten Wochen und Monate bei unserer ersten, also unserer Pflegetochter, beim also ersten Pflegekind, weil wir da ähm, natürlich in der Praxis ganz neu in dieser Materie angekommen waren. Und das fühlt sich dann noch mal ganz anders an als das, was man im Vorfeld theoretisch gehört hat. Ähm, und man kommt natürlich auch ähm, in Bezug auf die Herkunftsfamilien auch mit ja, zum Teil völlig anderen Hintergründen zusammen, von, mit denen man vorher nichts zu tun hatte. Und ähm, das ist schon ein Auf und Ab der Gefühle gewesen, ähm, wie die Reise denn weitergeht. Das hat uns sehr beschäftigt und da haben wir ja auch mit dem Pflegekinderdienst regelmäßig den Kontakt gesucht und äh, lange, lange Gespräche persönlich oder auch übers Telefon geführt, ähm, dass wir da äh, emotional, ja, aufgebaut wurden, ähm, wie sagt man das? Unterstützt wurden, Unterstützt genau. Mhm. Ähm, Situationen gab es auf jeden Fall und das waren auch ganze Phasen, ähm, weil gerade beim ersten Pflegekind ist man, auch wenn man denkt, dass man noch so gut vorbereitet ist, auf diese Sachen nicht vorbereitet. also Wir leben als Familie, aber wenn natürlich irgendwie von außen was Neues wiederkommt, ähm, das macht halt manchmal auch Angst. und ähm, da ist auch mal die Frage im Hintergrund, äh, muss das Kind denn wieder zurück, geht das wieder zurück? Und ähm, das hat uns doch ganz schön zugesetzt manchmal. Also mhm. da waren wir doch ganz schön fertig. Also es hat sich dann gezeigt, dass es alles gar nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Und dass, ähm, dass es eigentlich auch alles ganz normal so ist. Ähm, aber wir können es halt nicht. Was würden Sie oder Einzelpersonen empfehlen, die sich vorstellen können, Pflegeeltern zu werden. Was denken Sie, sollten die für persönliche Voraussetzungen mitbringen? Ein offenes Herz, eine offene Familie und wenn noch keine Familie vielleicht da ist, aber vielleicht einfach mal vorher auch zu schauen, eine andere Pflegefamilie kennenzulernen, um auch zu sehen und mal zu sprechen, wie sich das anfühlt und was da so passiert auch in der Familie. Und Im Vorfeld auf jeden Fall alle Fragen stellen, was da ist, damit alles ausgeräumt ist. Ähm, was so persönlich für das Paar oder die Familie wichtig ist und auch dann ähm, ja, ganz ehrlich zu sich sein und sagen, was geht und was nicht geht, was man sich vorstellen kann und was nicht. Wie nehmen Sie die Zusammenarbeit mit dem Pflegekinderdienst wahr? Was erhalten Sie für Unterstützung? Ja, nochmal, ähm, bezugend auf... Das Eben Gesagte zu unserer ersten Pflegetochter, ähm, haben wir immer ein offenes Ohr gehabt. Also sprich, wenn wir angerufen haben oder, oder um Gesprächstermin gebeten haben, über Telefon oder persönlich, das wurde zeitnah dann ähm, auch angeboten. Haben Sie sich gut aufgehoben gefühlt? Es ist glaube ich schon so, wenn, ähm, wenn bestimmte Situationen da sind, dann muss man manchmal auch noch mal mehr anrufen und noch mal anrufen. Und es ist gut, wenn einem dann auch gesagt wird vom Pflegekinderdienst, dass, ähm, dass alles okay ist und wenn irgendwie was anders werden sollte oder irgendwie sich was anbahnt, dass, ein, dass man dann auch vorher informiert wird und dass man da nicht alleine stehen gelassen wird und ähm, ja, dass man die Situation zusammen begeht. Ja. Ja, was ich festgestellt habe, ist, äh, als, wir, als ich das erste Mal auf dem Arm hatte, sozusagen, dass die alle gleich riechen. Und dann war vorbei, ja. <lacht> dann war vorbei. Die Gieß riechen einfach so gut. <lacht> <lacht> ah, er also, ne? hatte ordentlich Bammel vorher. Ja, ich habe mir auch Zeit gelassen mit dem Kinderbettaufbau, oh, weil meine Mädels hier zu Hause, die haben ja schon rechtzeitig angefangen. Also sehr sehr zeitig angefangen. Nein, die sechs Tage vorher, wo wir eigentlich den Termin hatten. Würden Sie mit Ihrer Erfahrung von heute nochmal den Schritt gehen ein Pflegekind in Ihrer Familie aufzunehmen? Ja. Ja, absolut, definitiv. <lacht> Jedes Mal wieder. Also wenn wir noch das Potenzial hätten, aufzubauen sozusagen ähm, und noch ein bisschen mehr Zeit hätten am Tag, dann wäre es sicherlich ja. ähm, etwas, was wir gerne. Also wir sprechen ganz häufig darüber, ähm, aber wir wissen ja. auch, dass wir dem, was hier zu Hause ist und das sind fünf Kinder, jetzt auch gerecht werden wollen. Wir sind ganz gut ausgelassen mit fünf Kindern und arbeiten beide noch. Also ich habe ja nur so ein bisschen, aber äh, das funktioniert wunderbar. Warum soll man das gefährden? Wie wurdet ihr beide mit in die Entscheidung mit einbezogen, ein Pflegekind in die Familie aufzunehmen? Also ich glaube, wir haben uns als Familie einmal so zusammengesetzt und ähm, haben über den Gedanken gesprochen. Und ähm, natürlich haben Mama und Papa auch gefragt, ob wir uns das überhaupt vorstellen können, nochmal neu anzufangen. Natürlich ist es nochmal was ganz Neues, ein ganz kleines Kind nochmal zu haben. Und ähm, ja, haben dann darüber gesprochen und dann haben wir auch gesagt, okay, dann. Überlegt euch jetzt noch mal was dazu und dann treffen wir uns nachher noch mal. Und ja, waren eigentlich von Anfang an dabei. Ja. Könnt ihr euch noch an den Tag erinnern, an dem ihr eure erste Pflegeschwester und dann noch euren Pflegebruder das erste Mal getroffen habt? Und berichtet doch mal, wie das so für euch war. Ja. <lacht> ähm, also bei unserer Pflegeschwester kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, aber bei unserem Pflegebruder, den, das war ja in der Corona-Zeit, und dann im Auto, dann kamen Mama und Papa da mit unserem Pflegebruder im Arm oder Maxi-Cosi dann an. Das war sehr schön, weil man wusste, dass wir da ein weiteres Familienmitglied haben. Das ist ein schönes Gefühl gewesen, ja. Ja, und bei unserer kleinen Schwester war das ja so, dass es ihr so sechs Tage nach hinten verschoben wurde. Und da waren wir natürlich alle sehr aufgeregt und dachten eigentlich, dass wir sie schon vorher sehen können. Und wir, wurden, wir haben sie das erste Mal im Krankenhaus gesehen und ähm, waren dann noch im Spielzimmer, weil ja, ähm, sie sich dann mit Mama und Papa und der Psychologin um weiß nicht wem noch getroffen haben. Und ähm, dann ist natürlich auch so die Aufregung gestiegen, weil man natürlich jeden Moment so darauf gewartet hat, dass jetzt losgehen kann. Und ja, deswegen war es sehr aufregend. Wie ist für euch jetzt so der Alltag oder wie hat sich so euer Alltag verändert mit zwei Pflegegeschwistern? Also ähm, ich muss sagen, es ist erstmal viel lauter, weil die beiden natürlich sich die ganze Zeit bewegen und auch die ganze Zeit irgendwie was machen wollen und ähm, raus wollen und irgendwie was haben wollen. Ähm, aber das ist auch schön, weil so ein bisschen Leben ins Haus kommt und ja. Also ich finde es auch, also mein Alltag, ähm, ich glaube, ich wäre viel mehr in meinem Zimmer. <lacht> ähm, dadurch, dass man hier die Kleinen noch hat, ich habe sehr viel Spaß daran den. Ähm, Sachen beizubringen und auch äh, eher lustigere Sachen oder so, äh, das ist dann eher so äh, mein Verdienst, aber ähm, äh, ich finde es schön. Ja. Wie würdet ihr eure Beziehung zu den beiden beschreiben? Ja sehr gut, sehr gut. morgens freue ich mich immer ganz toll, wenn ich dann bei den beiden ins Zimmer komme und dann ein Pflegebruder, der strahlt morgens immer ganz schön. Und dann sagt er immer Hallo oder Moin. Das kann er mittlerweile auch. Und dann ähm, unsere Pflegeschwester, die findet es morgens immer ganz schön, wenn sie noch mal ein bisschen im Bett liegen bleiben kann. Aber die hat auch schon so ein Grinsen im Gesicht. Und dann freut man sich, wenn man geht mit einem besseren Gefühl in die Schule. Ja. Ja, und die gehören einfach zur Familie dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, okay, das sind jetzt Pflegegeschwister, sondern es sind wirklich die eigenen Geschwister sozusagen. Das war doch ein schönes Schlusswort, oder? Perfect.